Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, das ist nicht mehr die Zeit für die großen Reden, denn ab jetzt geht es nicht mehr darum, was wir nach dem 1. September für dieses Land tun wollen, sondern was wir bis zum 1. September für dieses Land tun wollen. Und da Applaus möchte ich mich einbringen. Ich bin Gesine Mertens, ich komme aus dem KV Leipzig, ich bin dort Stadträtin und trete in der Kommunalwahl im Leipziger Süden an, einem der starken grünen Wahlkreise und führe dort uns in den Wahlkampf. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, jetzt euch zu bitten, uns zu unterstützen. Es ist wichtig, hier heute diese Wahl zu haben, und es ist wichtig, für alle heute Abend hier zu feiern, und es ist dann wichtig, ab morgen die Landtagswahl noch mal so ein ganz schönes Stück wegzurücken und ab morgen mit uns allen auf die Straße zu kommen und in den nächsten sechs Wochen einen großen Kommunalwahlkampf zu machen und einen großen Europawahlkampf. Denn Ein großartiges und ein starkes grünes Wahlergebnis in den Kommunen und für Europa in Sachsen ist die entscheidende Grundlage für einen erfolgreichen Landtagswahlkampf im, im Sommer bis zum 1. September. Und das sollen wir bitte nicht vergessen. Deswegen kommt mit uns raus, kommt mit an unsere Stände, klingelt mit uns an den Haustüren, macht mit uns Haustürwahlkampf. Hängt mit uns Plakate auf ab morgen oder bei den dann ab nächste Woche und überall, wo ihr uns unterstützen könnt. Und dann schaffen wir am 26. Mai ein großartiges Ergebnis. Und dann, dann schaffen wir auch am 1. September ein großartiges Ergebnis. Vielen Dank.